Es wird der Licht. Ich befinde mich hier in Wien, im 16. Bezirk am Mückenplatz. Und dieser Tisch nennt sich der Künstlertisch. Und hier sitzen noch ein paar Künstler bei uns, die ich jetzt äh, gerne zu unserem Thema befragen möchte. Unser Zeitungsthema ist die Angst vom Islam, da möchte ich gleich weiter fragen, gibt es einen Grund Angst vom Islam zu haben oder Angst allgemein von Religion? Nein, und ich kann auch sagen warum, weil ich war in Marokko und habe mit den äh, religiösen Führern äh, von dem Islam gesprochen in Casablanca oder in äh, Marrakesch. Ich bin ein Christ, und zwar ein Urchrist. Und Mohammed hat sich ja auch auf das Alte Testament und äh, ja, auf Abraham bezogen oder auf die christlichen Propheten und er hat ja auch gesagt, äh, Jesus Christus äh, war ein großer Prophet. aber er ist der letzte Prophet, hat Mohammed behauptet. Aber Jesus Christus war für ihn kein und das ist der einzige Feind. Das ist der einzige Grund, warum man vom Islam keine Angst haben muss, weil sich Mohammed auf das Alte Testament beruft, das ja ziemlich grausam ist in vielen Passagen. Ja, es gibt einen Unterschied zwischen Mohammed und Jesus Christus. Äh, welchen? Obwohl er Jesus Christus als großen Propheten äh, eingestuft oder äh, akzeptiert hat. Ja? Und, aber der entscheidende Unterschied zwischen dem Islam und dem Christentum besteht darin, dass Mohammed... ich nee, bin nicht deppert, ich kenne mich aus in der Religionsgeschichte. Bei der, der entscheidende Unterschied ist der, dass Mohammed das Schwert geführt hat und Jesus Christus hat gesagt, wenn mir da einer herhaut, dann halt der Mann nur die andere Backe hin, das heißt, es war, er war ein Pazifist und Mohammed war ein Krieger, der Karawanen überfallen hat, der Kriege angezettelt hat. Ja. Aber die Frage lautet ja, warum wir keinen, keine Angst haben oder warum ich keine Angst habe habe vor dem Islam oder vor der islamischen Bedrohung, ich habe keine Angst und ich kann auch sagen warum, weil ich habe das in einem Wort habe ich das ausgedrückt, ich, ich kann da das herschreiben und das heißt Hallelujah weil Allah ist groß und Mohammed ist sein Prophet, aber ich, ich, ich füge das Halleluja nur dazu, in einem Wort das heißt dann Alleluja. Also da schaffe ich die Verbindung zwischen den zwei großen Weltreligionen. Hast du Angst vor Religion oder vom Islam? Nein, also jetzt sage dir mal, Religion ist für mich eine Geisteskrankheit. Egal welche Religion es ist. Also wenn ein intelligenter Mensch an irgendeine Religion glaubt, ist er schwachsinnig hat irgendwer ein ja, Intelligenzgot in von hätten Durchschnitt. Ja? Weil sowas gibt es nochmal nicht. Also, wer wer an irgendein Gott glaubt, dann ist, muss nicht ganz dicht sein. Ja? Wenn die Menschen jetzt sagen, die gläubig sind, ja sie brauchen das, weil es ihnen Frieden gibt, weil ja, sie ja, damit das, besser das, leben? Ja, das, das, das ist ja das, was ich natürlich überhaupt nicht verstehe. Ich, Ethik ist okay, ja. Also ist ja logisch. Was ich, was, was, was ich nicht will, dass du mir das tue ich dir auch nicht. Ja? Das ist Ethik. Aber Religion gehört verboten, es ist, es ist kriminell. Religion ist kriminell. Und der Islam ist sowieso. Und ich meine, für mich ist es so wurscht, mehr, was für Religion hat. Aber für mich sind alle absolut geistiges der an irgendwas glaubt. Es gibt keinen Gott, das kann es nicht geben. Also bist du atheist? Ja, auf jeden Fall. Warst du schon immer? Immer. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals so an keinen Scheiß geglaubt habe, den es nicht gibt. Ist der, ist, was ist für Gott? Ist der gastfreundlich Oder was ist ein böse? Das weiß niemand so genau. Nee. Und im, Islam, ja, ist, im Islam ist, ja die Beschreibung nein, nein, von Gott nein, nein, und nein, die, die bildliche ist so Darstellung ich verboten. Ich war mit einer Türken zum acht Jahren. Die war aber auch nicht religiös. Nur dann ist sie auf einmal zum Islam wiedergekommen, ne? Und dann, Koran lesen, da frage ich mir irgendwie, ich weiß auch nicht. Ich mein, Ich glaube immer, wenn du zu einer Religion ist, dann bist du in einer Krise. In einer, in einer Krise, wo du jetzt irgendwie Antworten suchst für deine Scheißkrise, die du die, die, die sowieso bewältigst in, in kürzester Zeit. Aber nein, du musst dir es gibt nichts. Die sehen sich nach einer Wiedergeburt oder nach irgendeinem Scheiß. Es gibt keine Wiedergeburt. Die Buddhisten die, wo sind Scheiße. Was haben wir denn? Wenn einer ein bisschen intelligent ist, glaubt er an gar nichts. Wenn du tot bist, bist du tot und tschüss. Ja. Und und Gott sei Dank, Dank weil wenn du da vor dir gehst, lebt, es geht weiter. Ich meine, das wäre <lacht> war... ja Katastrophe. Nein, Religion gehört verboten. Alle Religionen, normalerweise. Es gibt ja nur Religionskriege und so. Die Leute müssen so deppelt sein, also für mich sind die Schwachsinnig, die an irgendwas glauben. An irgendeine Religion. Also ich bin für die Religionsfreiheit, mhm. weil es gibt ja es gibt den Buddhismus, es gibt die Naturreligionen oder zum Beispiel den Pantheismus, es gibt das Christentum, es gibt äh, eben den Islam, und, aber trotzdem bin ich natürlich auch religionskritisch. Weil in einem programmatischen Gedicht habe ich geschrieben, das Gedicht heißt Melange, wo ich sage, was ist die Politik? Die Politik ist das Verbrechen schlechthin. Was ist die Religion? Die Religion ist der als Salbe verkaufte Dreck. Und was ist die Kunst? Wir sitzen da am Künstlertisch. Was ist die Kunst? Die Kunst ist eine eitle Eiterbeule. Und die Liebe? Was ist die Liebe? Und was ist die Liebe? Die Liebe und diese Folter betteln sie auch noch. Ja klar, ich bin ja ich also, ich, weil du, ich mein, ein Dichter. Also, wenn du gemeint hast, religionskritisches Thema. Ich bin zwar ein Christ, aber ich sage trotzdem, die. Äh, ich bin Thomas. Ja. Und ich bin der Ungläubige natürlich. Das war der Lieblingsjünger von Jesus. Und zwar deswegen, weil er der Kritischste war. Und Religion ist der als Salbe verkaufte Dreck. Was heißt eigentlich Religion? Das kommt aus dem Lateinischen. Zurück zum Ursprung. Und heißt ja, religio, genau. Zurück zum Ursprung, spreche in der Mutterleib. Das ist Religion. Das wird schwer, und wenn man erwachsen sie, ist. Ja, nee, aber deswegen hat es immer die Religion gegeben. Seit Menschheitsgedenken. Weil, das Leben ja. immer die Geburt immer schwer war und, äh, und weil die, die Menschen zurück wollten zum Ursprung, wie du das richtig sagst. Das ist der, die Kraft der Religion. Und die wird, diese Kraft wird immer wirken. Religion ist die Dummheit der Menschheit. Religion ist die Dummheit der Menschheit, die ausgenutzt wird, weil sie so greifert sind, dass sie an irgendwas glauben. Weil die wollen ja das so, damit sie unter Kontrolle gehalten. Werden. Was wäre die Alternative zur Religion? Ethik. Ganz normale Ethik, weil die, das wird, in die Schulen müsste Religion verboten werden. Absolute Kinder werden infiziert mit Scheißreligion, ja. Weil sie, weil sie korrumpiert und irgendwie manipuliert, und weil sie klein sind glauben glauben an alles. Und das ist die, das Verbrechen an der, an der Gesellschaft, dass die Kinder in die Schulen mit Religion investiert werden. Ja? Da, da dürfte in die, bei den Kindern dürfte es keine Religion geben in die Schulen, nur Ethik und keine Religion, überhaupt keine. Ja? Weil damit die Kinder nicht da irgendwie manipuliert werden, in irgendeiner Scheißrichtung, ist ja ich sage, klar, die Kinder nehmen das ja auf. Und das ist das Verbrechen. Von den Deppern, von den Iren. Die die ja. Das ist geil. Für mich sind das Geisteskranke. Jeder, der eine Religion als Geistes geistesgestellt. Herr Rosenzopf. Äh, und das geht mir um Arsch, dass die Kinder da infiziert werden. Das geht verboten. Ja, okay. ja das sind nicht manipulierbar.